So liebe Rasenfreaks, neuer Fangkorb. Das denn hier? Neuer Fangkorb, neue Frontrolle und ich habe doch die Spindel jetzt höher gestellt. Ich wollte ja auf 12 mm runter. Das war zu hart. Das war mir doch denn jetzt zu tief. Ich bin ja jetzt von 25 gekommen mit dem Sabo. Dann auf 20 mit dem Sportman gegangen. Dann habe ich mir überlegt, ich gehe nicht tiefer runter. Ich äh, versuche eher, den E-Flex ein bisschen hochzunehmen und bin jetzt auf 18,5. Also das Maximale, was geht, jetzt hier beim E-Flex ist 18,5. Höher kann ich nicht stellen. Und das ist natürlich auch vom Schnittbild wiederum sehr schön, weil dann die Streifen sehr gut rauskommen und weil der Rasen natürlich ein bisschen unempfindlicher ist bei Trockenheit. Wir haben jetzt irre warmes Wetter, 27, 28 Grad, den 17. Juni und es vertrocknet schon wieder alles. Trotz der Gewitter ist es hier zu trocken, ich muss mehr Wässern, es, es ist Wahnsinn. Deswegen lasse ich das Gras jetzt ein bisschen höher stehen, 18 mm, das ist immer noch kurz für den normalen Rasenfreak. Und ja, ihr könnt gucken, wie es aussieht. Ich mähe jetzt hier mit meinem E-Flex und viel Spaß dabei. Ja, herrlich also der rasen wächst wie verrückt ich hatte ja noch mal nachgedüngt uh, das war vielleicht auch ein bisschen heftig es ist wahnsinn es ist wahnsinn es ist aber auch nämlich gleichmäßig jetzt ein total gleichmäßig grünes bild ja, wir sind kurz vor 100 prozent <lacht> okay. Reichen wir nie. Seht ihr? Seht ihr diese weißen Striche? Die sind jetzt so gut sichtbar und zeichnen sich so krass von diesem schwarzen Behälter ab und diese Striche sind dazu da, um die Spur zu treffen. Und das war mit dem alten Fangkorb gar nicht mehr wirklich möglich, richtig möglich, weil die völlig verblasst waren. Jetzt kann man hier richtig exakt in der richtigen Breite mähen, also richtig cool. Das ist jetzt wirklich tief genug. <lacht> Wahnsinn. wahnsinnig. echt. Was natürlich auch jetzt mega, mega, mega cool ist, die Blüte ist vorbei. Die Pratensis-Blüte ist vorbei. poor blütchen noch da ein bisschen. Aber das macht nichts. Stört den Rasenstück überhaupt nicht. Nein. <lacht> Alles gut. Und dadurch ist natürlich das ganze Bild wieder viel, viel gleichmäßiger. Der Sportman hat ein paar Gräser nicht wirklich gut geschnitten. Man sieht so teilweise so weißliche Schleier. Es gibt komischerweise Gräser, die sind relativ, ja, zäh, die sind relativ elastisch. Und wenn das Messer nicht wirklich scharf schneidet, lässt auch der Sportman, der das Papier eigentlich gut schneidet, doch die Gräser stehen und schneidet sie nicht sauber ab. Und das sieht man hier zum Beispiel sehr gut. Hier sieht man das... Dichter, dichter, dichter, dichter, dichter. Genau, hier sieht man das sehr schön. Da ist das Gras nur gequetscht worden. Natürlich eine Katastrophe, so ein Gras beim Rasenfigur zu zeigen. Und da hatte der Sportman tatsächlich äh, das Gras nur gequetscht und nicht sauber geschnitten. Hier auch. Hier auch. Und das sind so ganz nur vereinzelt so Nester, wo das Gras keinen perfekten Schnitt hat. Der e schneidet da deutlich besser, da gibt es das nicht und deswegen muss ich sagen, der ist schon cool. <lacht> tatsächlich noch so Stängelnester. Da liegen sie. Tja, die reichen jetzt alle einzeln raus <lacht> auf 800 Quadratmetern. Da sieht man echt deutlich, aber das wird sich reduzieren. Gehe ich mal von aus. So, da kann ich noch ein bisschen. Ich kann ja, lieber Rasenfreaks, hier in den Schrägen sieht man eben das, was ich in meinem letzten Video gesagt habe. Ähm, man sieht diese, diese breite, das breite Ende der Rolle. Das drückt sich jetzt hier wie so zwei Spuren relativ stark in den Boden rein. Das ist nicht, das ist nicht perfekt. Auf der Fläche sieht man das natürlich nicht, aber hier in der Schrägen äh, drücken halt die breiteren Enden der Frontrolle stark rein und... Das ist vom Bild, finde ich, nicht ganz so optimal. Ja, man kann nicht alles haben. <lacht> reiner Sport. Reiner Sport. Mien ist reiner Sport. Da brauchen wir nichts anderes. Mehr. Das ist schon richtig gut jetzt. Das ist schon richtig schön dicht, schön gleichmäßig. Das hat schon, schon Golfplatzniveau. Golfplatzniveau, ja. das ist schon echt gut. Boah ey. aber je öfter man bemäht, desto besser wird es. Auch gerade mit dem Spindelmäher, ne, einmal rüber, ist auch nicht perfekt. Da stehen zu viele Hämmchen hoch. Wieder zurückmähen, vielleicht nochmal hin und zurück, je öfter, desto besser. Mal kreuz und quer, eigentlich kann man den ganzen Tag damit beschäftigen, <lacht> so liebe Rasenfreaks, das war es jetzt mit dem kleinen Video zum Thema Er mäht mit dem E-Flex. Ich mähe mit dem e auf 18,5 ne, ganz genau 18,5 mm, um den Rasen nicht zu tief zu mähen. Ne, nur 18,5 sieht toll aus, echt schön. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, Euer Rasenfreak. Bleibt dran. Ah.